Ja, ja, ich Ja, wo er? Ja, ist nur luftwarm luft kalt luft, luft, luft, so wo sind deine messgeräte was haben wir denn hier ich hole mal stufe 1 müsste eigentlich schon reichen sterling motor mit heiß luft füllen Du hast doch irgendwas in Finger eingebaut. <lacht> Na. Mhm. Und wieso ist das so? Tja. Aber funktioniert nur von unten? Nur wenn du Plaste irgendwie mit dazwischen hast. Oder? Ne, guck mal. Oh. Guck mal. Da war eine richtige Anziehungskraft. Ja. ja. Ich glaube das schick, oder? hm. Das ist alles gut gelöst. Ah, du warst jetzt innen drin im Kern. h <laughs> h <laughs> That's Paul Scott! <laughs> Gut, nach dem Anfahren waren sie bei 14,5 Volt, ne? jetzt haben wir hier eine sehr schöne Einstellung gefunden, wo sie nach und nach sich wieder ganz schön gut brabbelt die zwei Dinger. Ja, 200 mAh pro Stück, also insgesamt dürften sie, wenn sie in Reihe sind, dann auch noch 200mA liefern, allerdings dann bei doppelter Voltzahl. Also kommen wir wieder aufs selbe Ergebnis hinaus. Ja, mal gucken, wie lange die jetzt so leuchtet hier. Mit den zwei, oder? Ja. Was draußen los ist. Einfach nur mit der Droge tatsen und irgendwann wieder was nehmen. Das war kein Absicht! <lacht> <lacht> Hallo! So, gerade ganz aktuell, weil wir gerade an Libby was schreiben. Action for free. Hier ist die Erika. Leuchtet nach wie vor. Und wir haben jetzt ausgerechnet 76 Stunden durchgängig läuft sie jetzt schon. Ne? Ja. 76 Stunden durchgängig. Hat bei 3,7 Volt angefangen und ist jetzt bei 2,7 Volt. Mhm.